Hallöchen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gothic 2. So. Ähm, wir müssen immer noch diese Dokumente finden, die hier angeblich rumgeistern sollen. Von der einen Ollen. Das Ding ist, äh, wo? Wo sind sie? Eigentlich sollte ich guten Morgen sagen. bin schon wieder ja neue Session. Ich bin, ich, bin, ich bin, äh, vor, vor 15 Minuten oder so, äh, <lacht> noch nicht mal ein Kaffee. Momentan bin ich ja so ein bisschen, äh, jetzt, äh, habe ich ja den Kaffeeentzug hinter mir und, ähm, wieso leckt denn das so? Das ist für ein schöner Morgen, aber wieso leckt das so? Äh, ja, ich habe einen Kaffee Zug hinter mir und ähm, jetzt geht's wieder einigermaßen. Und ich gönne mir halt nur so ab und zu, wirklich, wenn ich richtig dringend Motivation brauche und Energie, dann gönne ich mir einen. Aber es ist schön, meine Schwa Schlafqualität hat sich übrigens wieder verbessert. <lacht> Yay, endlich mal! Endlich bin ich nicht mehr so mega krass müde, wenn ich mir nicht ein Kilo Kaffee reinhaue. Ähm, ich kann jetzt morgens problemlos, äh, ja, ich fühle mich wacher. Ich fühle mich nicht so, wie das letzte Stück Scheiße, das einfach nur weiter pennen möchte. Nein, ich fühle mich nach sieben Stunden, acht Stunden, fühle ich mich sogar einigermaßen wach, wenn ich aufstehe. Und ausgeschlossen. Grüßt grüß den Probleme. Naja, genug dazu. So. Oh, mein Alter. Wo ist denn... Wo ist denn dieses Scheißstück? Und warum leckst das hier so? Echt irgendwo hinterm Haus? Bewohner von Auf ausdrückliche Anordnung des Ehrenwerten. Du hast hier nichts zu suchen. Du bist ja, ja gar nicht ja. so dumm, wie du aussiehst. Aber ich, ich hab da nichts zu suchen. Echt hier? Mann, ich verstehe das nicht. Später noch. Und wieso regnet es jetzt schon wieder? Es war doch gerade morgen. Ich, ohne Scheiß, es regnet schon wieder. Dieses gottverdammte Pisswetter, ey. Das will mich trollen. Jedes einzelne Mal. In jeder verkackten Folge. Gleich werde ich erstmal mit Regen begrüßt. Ah. Oh. Ich kann kotzen. So, weißt du, dass ich nicht schlafen habe. Ach, scheiße, ich kann nicht schlafen. Okay, ist gut. Ah, trotzdem ist die Zeit vorbei. So, jetzt haben wir wieder Morgen. Wartet ab, gleich wird es wieder pissen. Was für ein wunderschöner Morgen. Muss man gleich mal screenshotten. Ach, scheiße. Ich Idiot, hab Dextery gar nicht an. Äh. Bin ich die ganze Zeit am gehen, ey. Uh, ich war noch nie hier drin in der, in der Wehrhaft. Fällt mir gerade auf. Vielleicht ist er hier jetzt. Nee, okay, sieht nicht so aus. Hm. Okay, vielleicht hier unten bei den Booten. Schau mal ein Boot. Die dicke Anna, Anna sitzt im Boot. Sie fürchtet keine, keine Hungernot. Hm. Nicht so aus. Sieht nicht so aus. Mann, wo hat die Olle denn ihre scheiß Dokumente verloren? Wahrscheinlich sind sie schon über die ganzen Berge weggeweht. Mo, hast du die Dokumente gesehen? Ich könnte sein Geldbeutel klauen. Ja, jetzt werden wir erstmal bei jedem Fett absahnen. Komm her. Sauber. Dankeschön. mit ihm? Na cool. ist gut gelaufen, aber über meine Auf Ja, okay. Er lässt sich nicht beklauen. Der auch nicht. Okay, wie ich befürchtet hatte, man kann doch nicht jeden NPC be äh, beklauen. Aber die meisten. Was stehst du hier draußen rum? Dieses... Lass mich dich beklauen! Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Okay, er geht auch nicht. Sprich erst mit... Okay, die gehen alle glaube ich nicht. Das habe ich schon immer gesagt. Ja, den kann ich aber bestimmt beklauen. Was? Was ist denn los ey? Warum kann ich den nicht beklauen? Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ich glaube ja nicht, dass das alles ist. Ich glaube da nicht dran. Was? Kann man gar nicht rein. Oder? Ich von der anderen Seite? Vielleicht von hier? Anzeigen. Er redet einfach also so viel. Er arbeitet doch gar nichts. Oh fuck. Mann ey, leck mich doch! Wo ist denn dieser... Zettel? muss ich noch das ganze scheiß Hafenviertel hier absuchen. Ich glaube da nicht dran. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Innerst leuchtet all denen, die seine Weisheit erkennen. Ja. Wer sagt denn sowas? Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Doch, sag mir nicht. Ich, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Das wird sich nie ändern. Ich mir da nicht so sicher. Und ich dich beklauen. Ganz diesen Ding. Außerdem hat und das ist alles. Ist ja, ich werde ja Ja, mit dem Waffenhändler, dann müssen wir noch mit dem Öllicht irgendwie äh, rumhantieren. Aber das klappt schon. Das wird schon. Hat sie gesagt. an muss am Hafen beim Kartenzeichner Brahim abhangekommen sein. Das ist ja eigentlich eine ziemlich genaue Ortsbeschreibung. Aber so ein Arschloch-Spiel wie Gothic Ist liegt dann die Karte oder ihre Dokumente liegen dann wahrscheinlich auch im, am, am, äh, am anderen Ende der Stadt. <lacht> Wie alles vollgeblutet ist, ey, als ob ich meine Tage habe, aber so richtig hart. Blute aus dem Arsch. wegen der. <lacht> Scheiße ist beim Kartenzeichner Brahim ab angekommen. Aber auf dem Dach kann sie ja auch nicht sein, weil hier war ich auch schon eigentlich. selbst ist nicht darauf gekommen? Hier war ich ja schon. Das weiß doch inzwischen jeder. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Schlimme Zeiten sind das. Ich wundere mich aber gar nicht. Lalalala. Wo sind die Papiere? Uh, Feigklappe. Findet er gerade statt? Wie sieht's aus? Willst du nochmal gegen mich antreten? Ich glaube, ich bin mittlerweile besser geworden. Warte. Scheiße. Muss ich dann mit dem Leben, das ich habe, gegen ihn kämpfen? Her. Ich will gegen dich kämpfen. Hast du die 50 Goldstücke? Ja, hier. Hier sind. Wir haben die Wetten. sind. Bist du bereit? Komm her. Oh, oh, oh. Dann lass mal. Ich klatsch dich. Ah. Wow, Alter. Was schon? Gesessen. What the f What? Hey. Der haut aber ganz schön rein. Alter. Und ich hau bei ihm ganz schön nicht rein. Okay, ich brauche auf jeden Fall eine bessere Waffe. Ja, du bist auf jeden Fall sehr viel besser geworden. Das kann ich bezeugen. Das kann ich mit meinem eigenen Körper bezeugen. Das hört sich so falsch an. Beim Kartenzeichner Brahim. Brahim, du dummes Stück, wo ist, wo ist das? Ich finde ja auch geil, wie ich einfach keine Dialogoption bei ihm habe. Sie hat auch gesagt, sie hat ihm diese Karten angedreht, oder nicht? Sie hat gesagt, sie hatte diese Papiere zwischen einem bestimmten Stapel, den sie ihm dann äh, angedreht hat, oder nicht? So. Das heißt eigentlich, dass er, die, dass er das hier aufbewahren muss, aber das tut er ja nicht. Hier zum Beispiel. Ja, aber hier ist nichts. Habe ich vielleicht schon die Papiere irgendwie eingesammelt? So, oh, keine Ahnung, nebenbei, ohne dass ich das gemerkt habe. Kann ich sein. Warte mal, ich spreche nochmal mit der Ollen. Das kann eigentlich nicht sein. Nee. Fick doch die Henne! Wo ist... Wo sind die Papiere? Oh, jetzt komme ich da nicht hoch, ey. Mann! Wird ein bisschen ungehalten. Hört ihr, Bewohner von Corinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass: Der Schmied Bennet wird freigesprochen, da seine Unschuld von einem uh, ein Feldknüttelig. Super. Der Kartenzeichner Brahim. Brahim, wo bist du? Deine Karten und das Papier, vor allem das Papier. Wo ist es? Vielleicht mhm. ist es ja da oben auf der Mauer. Jetzt kommen die ganz wilden Ideen zum Tage. Nachdem so die weniger wilden Ideen irgendwie alle ausgegangen sind. Egal, probieren kann man es ja. Meistens sind die Gegenstände, die man sucht, an den Orten, an denen man sie am wenigsten vermutet. Also bei mir in dem Fall hier oben auf der Mauer. Aber oh, warte mal, ich kann hier auch hoch. Egal, vielleicht finde ich hier oben auch was. Boah, einmal kurz durch die Luke gelopen. Oben findet sich aber bestimmt nichts, oder? Wie auf den anderen Dächern. Nee, sieht nicht so aus. Hm, jetzt... Egal, ich schaue trotzdem mal auf die Mauer. Hier hoch? Ja, kann ich. So, und dann wieder hier runter. Und hier ist nichts. Spring mal hier runter. Wäre ja, witzig, wenn ich jetzt wieder ein Geheimversteck finden würde. Aber ich denke nicht, dass die Entwickler hier irgendwas platziert haben. Nee, sieht nicht so aus. Hier ist nur der Eingang zu den Katakomben. Ach ja voll die Parcours-Action, nur um dieses scheiß Stück Papier zu finden. Das wahrscheinlich eh nicht hier ist, sondern wo ganz, ganz anders. Am Arsch der Welt. Äh. Wo bist du? Wo bist du, mein Sonnenlicht? Langsam geht mir die Geduld aus. Er erzählt alles weiter, soll ich mich denn noch alles kümmern. Ach komm, weißt du was? Scheiß drauf, ey. Ich schmeiß das Öhrlicht an, jetzt folge ich dem Öhrlicht. Dann mache ich erstmal die andere Quest. Irgendwann wird sich doch das Papier schon auffinden. So, zack, zack. Ich beschwöre dich, Öhrlicht. Such mir. Das hätte ich dir vorher sagen können. Äh, Nahkampfwaffe. Ich brauche. Da kannst du hier nichts dran erinnern. Los, Bitch! Okay, findet gerade nichts. Hm. Hier ist wohl nichts in der Nähe gerade. Aber da hinten bei der Taverne, da ist er noch richtig ausgerastet. Hä? Wo ist denn hin? Hölle ist mein Öhrlicht hin. BTF. Alles klar. Mein Öhrlicht hat die Biege gemacht. Auch gut. Ich stelle mich nochmal da auf dem Marktplatz und ähm, schmeiße es nochmal an. Er weiß, vielleicht sind ja die Waffen hier in Korinnes in diesen Türmen eingesperrt, die hier überall äh, quasi rumstehen und zu denen man keinen Zutritt hat. würde auf jeden Fall erklären, warum die überhaupt da sind. Was für einen Sinn die Wenn eigenen Warte mal. Such mir. ich es Okay, er hat Witterung aufgenommen. Oha, oha, wohin geht er? Er geht, geht er wirklich er zum Turm? Ne, er geht zum Turm. Nein, er geht dahinter. Oder? Willst du zum Turm oder willst du nicht zum Turm? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das weiß doch inzwischen jeder. Warte mal, ich quatsch mal mit dem. Okay. Was macht er, was macht er? Folge. Ich glaube, der hat hier wirklich was gefunden. Warte mal, ich gehe mal auf die andere Seite. So. Faktes Stück Scheiße, ey. So. Such mir was. Ja! Tatsächlich, in dem Turm! Ihr klebt hier die ganze Zeit an diesem... Ach nee, doch nicht. Hä? Funktioniert geht denn jetzt? Äh, okay... Warte, ich darf hier nicht in irgendwelche Monster reinrennen. Muss mal kurz meinen Zauber auspacken. Jetzt haben wir denn? Fleischwanze, Riesenratze, okay, geht ja noch. Nicht, dass ich hier auf Dragon Dragonsnapper oder so gleich direkt treffe. Das wäre nicht so lecker. Jo, wo ist er denn hin, ey? ETF, wo hat er denn mich hingeführt? Packt jetzt die KI rum, oder was? Was ist denn los mit dir? Bist du betrunken? Hier war ja die Höhle der Banditen, ne? Aber die können nicht damit zusammenhängen, oder? Die, äh... Hatten die verschlossene Kisten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich gehe da nochmal rein. Oh, guck mal. Ist auf jeden Fall eine Truhe. Hier war aber keine verschlossene Truhe. Nein. ey. wen muss ich denn beklauen, dass ich hier... dass ich an diese scheiß Waffen endlich komme? Ja, ich sehe auch schon wieder hoch. Ich sehe auch schon wieder, die Folge ist vorbei. Mann, stör mich nicht beim Abmoderieren, du Scheißratte! So. Oh. Die Folge ist auch schon wieder vorbei, tut mir leid, ähm, es ist in dieser Folge irgendwie, ja, dass wir nicht zu nichts gekommen sind. Ich kotze mich gerade ein bisschen an, dass ich diese scheiß Papiere und die Waffen nicht finde. Ich weiß irgendwie, dass sie vor meiner Nase sind. Die Waffen sind 100 pro in diesem Turm. Ähm, aber wir brauchen Schlüssel dafür. Ich kann anscheinend nicht, äh, mit Schlösserknacken weiter da rein. Ähm, dann stellt sich aber auch die Frage, wer den Schlüssel hat. Eine der Stadtwachen, denke ich mal. Oder vielleicht hier Lord Andre. Oder vielleicht einer der Paladine. Wir wissen es nicht. Wir müssen mal mit den nächsten, in der nächsten Folge mit den ganzen Leuten quatschen. Vielen Dank fürs Zuschalten. Und wir sehen uns dann morgen. Ciao.